Ja, welcome to Fork on Wheels, Episode 5. 5, leck mir den Keks, ging ziemlich schnell jetzt. Ähm, wir sind jetzt gerade im Stadtteil von, von Würzburg. Die wird sich sagen Crimebühl, aber uns hat noch keiner ausgeraubt. Toi, toi, in guter Dinge. Und hier hinten habe ich heute drin chris Lewis Müller. Äh, ich spiele äh, ein, äh, ein Lied, das traurig ist, äh, was für eine Überraschung. <lacht> ähm, Freunde sagen immer, ich mache Heulmucke und ähm, das Lied heißt Steine im Kopf und äh, handelt davon, ähm, dass man manchmal scheiße zu Leuten ist, ähm, weil man gerade selbst Probleme hat. Äh, viel Spaß. Es tut mir so furchtbar leid Wie selten ich dir zeig Dass ich niemals näher war Ich hab mich jahrelang gestreut Und mich selbst überzeugt Mit Gefühlen komm ich einfach nicht klar Ich wollte nie sein wie die Massen. Es ist so einfach, alles zu lassen. Und es lassen doppelt so schwer. Ich bin das Geisterfahren so gewohnt. Und auch wenn es sich diesmal nicht lohnt, fahre ich weiter gegen meinen Verkehr. Doch wir sind so sicher, wie wir uns sicher sind. Nicht einseitig dafür mittendrin Und genauso sind wir im Gleichgewicht Auch wenn es manchmal nicht so offensichtlich ist Ich will mit dir gar nicht fest im Leben stehen In der Luft zu schweben ist viel zu schön Deshalb verzeih mir, dass ich nicht immer so leicht bin So viele Steine in meinem Kopf stell mir gelegentlich den Leichtsinn der mir gelegentlich Und wenn du dann vom Aufhören sprichst, wir so weit entfernt sind von Verzicht, kann ich nur schweigend reagieren. Wenn in mir vorgeht es gewiss nicht außen Doch es soll sich öfters zu dir verlaufen Und ich würde es mehr verlieren Ich bin das Kontrollieren so gewohnt Und auch wenn es sich diesmal nicht lohnt erzahle ich mir weiter meine Gebühren Ohne den Grund zu spüren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 Der Stein Schlag nicht auf Ich kann den Umgang nicht umgehen Doch ich würde lernen, damit umzugehen Ich würd' lernen, damit umzugehen Denn wir sind so sicher, wie wir unsicher sind Nicht einseitig dafür mittendrin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 Verstehn' am <sum>